Hi. und willkommen mein name ist Daniel P und ich begrüße euch zurück zu let's play final fantasy 7 remake in der letzten folge haben wir uns barmut hier gestellt und den voll auf die frise gegeben nachdem wir einmal aber fragt sind ähm, dann haben wir noch mal auf die Fresse bekommen und zwar hier von den kampfsimulator hier diese einen viecher gegen die wir kämpft haben am ende beziehungsweise das eine viech ähm, ich habe es beim dritten Mal geschafft, weil beim zweiten Mal äh, hat es mir ganze 9199 Schaden gemacht mit seinen komischen Elektroangriff und ja, da habe ich mir gedacht, pack doch mal Widerstand gegen Elektrizität rein und ja, dann habe ich gar keinen Schaden mehr bekommen und da war voll einfach. So, sind noch ein paar Kämpfe übrig, die machen wir natürlich auch noch. Gucken wir mal, was es hier noch so gibt, ne? Ich glaube so drei Kämpfe sind noch übrig. Ja. Team und Dreier Team legendäre Bestien und Doppel Champion. Das hier ist eine Stufe höher, da ist die gleiche Stufe. Sagen machen wir das hier: Kämpfe 5 Fragezeichen. Okay. Zweier Team. Ich würde sagen, wir nehmen Cloud und Barrett das Männer Team. So, dann gucken wir mal, was wir bekämpfen müssen. So sind nur absolut nervig zu bekämpfen sind da die, die sich nach jeden schlag direkt teleportieren ja oh, nee. ich glaube ich habe nicht so viel magie oder so äh, ich bin mal wieder ja auf der ausschaden deswegen ich so, zähle okay. zeigt mal. Okay, 500. Ha, der tut ja aber nach jedem Schlag hier weg wegballern. So, ich habe keine Magie, deswegen kann ich nicht wirklich was gegen das, nicht machen. Super. Okay, warte mal, ich so Noch mal den, ja. Und nicht der, der hier. Teleportiert zwar, zwar nach jedem Schlag hier weg, aber. merkt jetzt dass es nervt das ist das hat ein magischer angriff da ist ein magischer angriff als das ist der schild weg nee, ist er nicht okay das wird ein nerviger kampf kann ich auch den Regener drauf packen müsste dann übernimmt jetzt habe ich hier das müsste eigentlich dings funktionieren ne? Ja, klappt sogar. Glaube ich. Boah. So mal so. Oh mein Gott, ehrlich. Oh, das ist ohne Ende gerade. Jetzt kann ich den Schaden machen. sehr gut. Rüstert. So, Noch einer weg. Und ja, der, der sich genau in Schlag weg teleportiert. Da kommt Sei betäubt Oh Gott. Aber knapp. Um Geht sich eigentlich gut an, jetzt ja schwören. Oh Gott, perfekt. Noch mal her. Okay, den schaffen wir schon so, glaube ich. So, hau drauf. Keine Ahnung, maximale Wut. lebt noch wenn TP oh ne okay perfekt jetzt aus wie so Meuren der so weggeflogen ist warte mal jetzt war ne so habe ich genommen ey und diese ich auch schwer ich Ich glaube gar nicht wie nervig sie ins Gesicht wir machen ja die ganze zeit so schaden der eine laut kommt nicht mal um den ich habe eigentlich so geplant dass mein gott nicht um den er kümmert weil eigentlich das cloud sich um den kummer der den hat. Ha. diese fiecher auf diesen blöden schien Turm jetzt bekämpfen ne? mit cloud nur voll nervig so jetzt ist das noch nicht so schwierig so. Die, die sind auch nicht schwierig der hier ist voll einfach er irgendwie voll wenig aus ich weiß nicht so sollen soldat sein das ist ein soldat der jason vor wow, ist das schon ja ein soldat oh, danke ich glaub, hat mich gerettet gerade mich relativ easy auch voll einfach eigentlich oh oh aber ja, kommt bitte auf mich los danke also ich glaube ich habe nee. oh, ich dachte ich hätte ihn auch links geben er hat sich jetzt hoch hier. Oh. und jetzt wir blieben gern mal armut sehen aber schaffen hat schon so also was hier nein ich denke zwar braucht verreckt war so. okay Cool, jetzt der dritte Kampf. Die Dinger sind auch nicht so schwierig. Ich zähle auf dich hier. kommt. zähle hier. Ich würde es nur ein bisschen beruhigen wenn nicht alle beide auf mich gehen würden, ich will eigentlich mit Bird auf einen schießen, Klaus schon den Angst aber Die gehen dann beide auf mich. wird voll nervig. Noch ehrlich. war mit dem normal wirksam. Eis, okay. Ich also hoffe, der wird ein bisschen nerviger. So, aber Seht los! Nein, nicht. So, da bietet sich Deutsch an. mut Alter, komm zeige dich. Hier ist auch sogar wie ein Drache gegen 15 oder irgendwie ein typ in der rüstung mit einem schwert ist da so, noch mal entfernen sehr gut wir sind sehr gerne den sein mega flair sehen Und so, wenn wir auch schon zu sehen kommen noch oh, ehrlich den anderen Angriff würde ich auch gern sehen aber okay so äh, schatteneklipse angefangen wir ja gesehen wissen aber ja, die aussehen danke sei so, geschockt äh. Maximale Wut. aha komm her. Aha. aha, aha ich noch Mega Flair. Noch gut, ich habe meine an. Wie geil das aussieht. fertig. Ja. <lacht> Explosion! Oh, der hat fast gar nichts abgezogen. Nicht übertreiben. Jetzt kann ich das Nice. Was mache ich eigentlich? Na. Oh. Sicher, sicher. Komm her. Schwäche, ja, sehr gut. Oh, der wird natürlich auch noch schön geschopft, sehe ich gerade. Ich also gleich mal ein bisschen besser gekämpft Na. Sag, sag. Na ich glaube also ist auch abrings auf jeden fall ah ah so also doch. kann ich schon immer irgendwie alle meine gegner anvisieren wenn ich heilung einsetze ich dachte, funktioniert bei uns roten ich konnte jetzt auch gerade anvisieren so ist der vierte kampf dann der fünfte Oh, du hältst unglaublich wenig aus. So, ich habe gehört, du bist anfällig gegen Eis. Komm mal her. Ich wollte eigentlich den... Nein. Okay. Dann geh auf den. Ich so. Gehen wir mal auf ganz normal sicher, an, Weiß ja, niemand hier passiert. Noch giftstachel also falsch noch ein käfer pokémon so schlamm bombe irgendwie was ein Mit gift Giftteam. noch viel mehr schaden Bonk. nein ja, du bist anfällig gegen jetzt hat niemand ne? da haben wir alle dinger raus Oh, der war gut. Er gesehen, wie viel Schock Schaden er gemacht hat. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Ja, und da war's. Schnauze. So. Sehr gut. Okay, das war 15 Minuten für das Ding. Ich hab mir das schwieriger vorgestellt, aber sind ja noch zwei dinger übrig ne? wahrscheinlich jetzt die ganzen killer sachen ne? pass auf so, vision habe ich bekommen dass dieses dingen und ihr irgendwie limit ersetzt brauche ich nicht so dann gehen wir mit einem dreier team das ist die legendären bestien wir nehmen cloud wir nehmen Barrett und wir nehmen eris einfach so aber ah, gucken was jetzt kommt ein Bomber und zum Glück habe ich ist dabei mit ihrer Magie aber gegen die Flieger muss ich auch irgendwie kämpfen und mein zweiten Spiel durchlaufen weil man hatte irgendwie man hatte irgendwie äh, zwei questreihen hier zur Auswahl am Walmart einmal für diese Madame M und einmal für diesen Schokoboss Sam und irgendwie in die schokobo Sam Dingen hier reingerannt und da musste ich im Kollision gegen die Fische kämpfen, die waren voll nervig. Ich war ein bisschen zu wenig. Ich habe auch so immer weniger für die Massage bezahlt. Das ist echt witzig, ey. Wenn man irgendwie 500 oder nur 100 Geld oder so bezahlt, dann, dann bricht die verrückte ein eher voll die Hand, ey drückt einfach nur sitzt zu so nehmen drückt so in der hand und oh nee, laut wie am spieß am schreien und ja die tut wie eine irre da irgendwie am rumlachen war schon witzig naja ja. sehr amüsant irgendwie ich meine ich habe bei cloud widerstand und ja wirkungslos perfekt das heißt ich bleibe jetzt macht auf cloud bei küchenmeister tötet einen sofort das ich auch feststellen meinen zweiten Spieldurchlauf, durchlauf viel nerviger war als er in erinnerung hatte da muss ich mir äh, materie ausrüsten dem ich gegen tod immun macht und ja das hat dann doch ein bisschen einfacher gemacht ich kann mich jetzt nicht auf jemand anderen zu wechseln ich will schon hat er auf mich losgeht man ist der einzige der jetzt hier immun gegen oder auch nicht okay warum auch immer so, und dann haben wir mal rein ja eigentlich ist er doch immun gegen tot verstehe ich jetzt nicht entscheiden doch nicht Oh, er hat keine ATB. Okay, er sind schon einige fiesere Sachen drin. Ne? Okay, das jetzt los. Au! Okay, also ja, wenn man weniger Geld für die Massage bezahlt, ist das echt witzig. Oh Gott. Dann ja, klaut dann einfach nur Ent läuft da irgendwie so in der ecke so ich kann meine hände nicht mehr fühlen äh, schon witzig wie am lach mal, ja, warte mal schon äh. ja sind ein paar interessante sachen passiert im zweiten spiel durch Oh Gott! Mir. Und so irgendwas. Dann vielleicht jetzt trotzdem mal Folge ein Schaden. Oh, aber hat sogar. Was war das? Da In der Region aber auch nicht schlecht, aber mache ihn. liegt da am Boden. So, was hat er gerade da? Okay. der kampf war übrigens auch nicht so schwer im springen modus ah, wenn ich da sehen und da sind ja eigentlich genau die gleichen kämpfe dann ne? Sieht jetzt nicht schwieriger aus als in der story so. ich Komm her. Aha. Das also muss den Oberkörper kaputt hauen So, äh, bitte. Die Hörner, ja, die Hörner kriege nicht kaputt, glaube ich. Weiß nicht wieso. Aber ich weiß nicht mehr wie. Äh. Ich muss ja gegen... Wir fällt gerade auf, ich muss hier gegen all die klassischen Final Fantasy Monster kämpfen. Ja das hat bitte schon getroffen, ey. Man macht den Oberkörper auch kaputt. So. So, äh, keine Ahnung. überhaupt schaden? Ich glaube nicht. Mein Gott. Ah, was, was hat's denn schon wieder? kommen die sechs personen auf dem ende ich weiß wie äh, sind dafür bekannt metroiden einzusetzen und so aber normalerweise nur wenn die kaputt gehen. Oh gott wenn er kaputt geht dann kriegen wir auf der fresse wahrscheinlich nicht ne? oh, behauptet hast das barmut voll episch So im boot modus Ja? Nee. Oh. Ja, ja. Nicht so viel Schaden gemacht, aber doch ein bisschen, glaube ich. Keine Ahnung. Okay muss sie so ein bisschen gleichmäßig schwächen die dinger damit die weil so ungefähr gleichzeitig kaputt kriege wenn beide von denen kaputt sind dann wird er geschockt stand jedenfalls in der dinge der analyse mit ab machen ist barmut seine aber der ding ist loslässt da kommt man ja Hält sich schon bereit. Oh komm. Mega Flair! Oh Gott, Ares ist beinahe tot. Aber oh, bitte schock den. Explosion! Mehr nee, was? da so, äh, ah, war oh gott der oh, schild wieder gut naja oh. oh diese angriffsrolle von cloud hier ja, diesen, diese moves ja macht ist schon überpowered aufgefallen allerdings der story auf schwer kannst du fast alles weghauen maximale hut bis gleich weg oberkörper zerstört Unterkörper zerstört perfekt sind so weit weg erst einmal wir die jana doch kaputt hauen schon leicht weg einer oh, keiner zerstört. Beam und zerstört. Ja, gut. Oh nein, warte mal. Heilen, heilen. Oh, okay, da ist gar keine Metroiden runterhageln. Cool. So, Bomba und tomberry Oh nee. Ich würde sagen, wir machen erstmal mal Bomba kaputt, ne? Hey, ohne dich wird das ich weiß, eine Sekunde. Ich war erst eine Sekunde auf den los, ne? Er kommt direkt, tötet mich. Oh anfällig Wie das nicht? Na, oh. ah, sind sie auch gegen Eis anfällig? ist das? Mal schöner stehen. Oh nein, die ist gar nicht am zaubern an sich, gerade. Oh, hätten da jetzt schon wieder was gemacht, so, wir ignorieren jetzt einfach den Tomberry erstmal. Weil er Jetzt geht er auch. Ja, dann los. Boom, schockt. Also, ich bin nicht vollkommen immun, aber ich bin die meiste Zeit immun, wenn ich das sehe. So also Eisauer, warum nicht? So äh, Gebet. weil er war schockanfällig. Also ein war kann ich, ich Messer eigentlich auch kontern? So Schockschuss. Ging zwar vielleicht. Warum? Warum ist er jetzt auch einmal tot? Ja. ja dann kriegen wir schon. Äh, äh, äh, äh. Aber der dreht sich zu mir um. Aua! Oh, das mich schaul. Jetzt bin so langsam, ey. Soll ich mal ein Rennen mit Tomberry vor? Aua! genau wie da. Wir reden ja jetzt ja. Zum Glück geht der immer noch ein ja alles oh. so, mit uns heilen erriss mein teil ich trotzdem mal oh nein oh Gott, jetzt Oh nein, oh nein, halt mach den fertig. Das ist der das mir. schon ein Freak, aber geklaut hat glaube ich nur ein TP, ne? <lacht> <lacht> uh. Oh Gott, das ist ein Morbo. <lacht> was? gott äh gott der hat man jetzt nicht so wie er sieht so eklig aus der hat Mundgeruch, sondern der hat einen angriff mit höchster wahrscheinlichkeit der mund ist nein da wollte ich nicht da gibt es konfus oder irgendwie sowas. da will ich doch mal lieber nachgucken Das mit einem riesigen maul und den Tag den Tage war ich zum Gruseln aussieht, zieht auf ein morgen Wenn es im Begriff schlechter Atem oder Mann einzusetzen, das offene Maul will es schockfähig. Feintechniker, ja, ich kann Mund hoch lernen, ne? höchstwahrscheinlich auch sehr bekannte Blaumagie. Was bist du im Mund gegen Gift? Und ich weiß gar nicht, was, das, was diese Fangzähne sein sollen. Laut, warum bist du so im Eimer? Ist irgendwann anfällig. Ich setze jetzt einfach mal ich mich mal ein bisschen. Jetzt ne so heiliger Magiekreis, kreis Schlechte Art. Rechter Atem. Nein, setz mal auf Cloud ein. Bitte ich halt lernen kann. Ja, gibt es mir. Gibt es mir. Ich will davon getroffen werden. Oh nein, frisch. Was mache ich behandeln mit irgendjemanden? Weiß nicht. Oh, Gott. oh nein, der macht nicht, was ich jetzt denke was der macht. Ne, ich habe kein Dings. Oh Gott, bitte tun mir nicht weh. das gefühl Au. wie bitte schleppen unser main healer ist jetzt übrigens kaputt sehe ich gerade oh, nee. tut frosch irgendwann abklingen Oh, das ist nicht gut überhaupt nicht gut. So, gebet bitte. Oh Gott, hilfe. Ich habe für so Gefühl, die verwandeln sich nicht zurück. Das ist ja schon mal sehr geil. Aber von allen Viechern müssen wir das Viech bekämpfen. Ne? Von allen Viechern. Klaut wieder da. Zu so behandeln. Nein. Nein, kann ich das überhaupt ausweichen? aber würde ich sagen, er wurde ich nicht getroffen davon. Ich will nicht wissen, was man ist. Ich habe das Gefühl, damit kann er irgendwie Leute fressen, die im Forschzustand sind. Das macht mich irgendwie sehr panisch. Sind alle vergiftet und so. Der Wesen greift Bird noch weiter an. Oh, sehr gut, sollte So warte mal. Soll ich abschließen, wenn ein Maul offen ist? ne? Mach auf. Aha. Ich geh, geh, geh mal weg. Ja. So, okay. Ging aber aber down, glaube ich. Da waren wir mir jetzt hier keine Beschwörung angeboten. Verstehe halt nicht. Oh nein, willst du mich gerade fressen? Ich zähle auf dich, aber ich renne. Ich renne. Ich renne. Man sagt mir, reicht mich nicht von überall. War sehr gut gemacht. Er ist sie ist ausgewichen alle wieder menschen sind alle wieder menschlich wir sind alle menschen brüder alle menschen ich hoffe ich habe jetzt allerdings gelernt ey schlechter atem sagt nase zu und durch ja oder bei einer versteckten glaube ich Na, sieht nicht aus als hätte ich die feintechnik gelernt geil jetzt also muss noch mal gegen die kämpfen ich auf den arm nehmen ja. So, ich überlege gerade. Was ist streng geheim. Ich dann auch noch hier machen. Kommen, machen wir jetzt auch noch hier. Cloud, Bird, ist Tut mir leid, Tifa. Aber das hat so gut geklappt. So, oh, Hi. mal gegen die es was jetzt eigentlich so unglaublich schlimm, finde ich. Die sind jetzt nicht so unglaublich stark sagt er ja, während er voll auf die fresse kriegt oh mein gott so ist eine aufgabe für dich und zwar heiliger magiekreis Oh Gott, okay, cool ausgewichen. man schadina Da ja, macht schon breit für einige Feuerangriffe. Ist das alles? So, Feiger auf dich. Aber oh ich hoffe, ich bin hier drin. Oh Gott, oh, der war gut. Weitermachen, genauso weitermachen. Oh, meine MP wurden bereits verballert. Oh, komm. äh, Schockschuss, kommen oh, ich habe das Werk gemacht. Ja. Ge gebet gebet, gebet. gebet. Ja, Blöds, die kündigt die, die kündigt ihre Dings nicht an das ne? ja. ja, nach vollkommen vollkommen den dings hier missachten wir den mp verbrauch oh So, maximale wut bitte oh, das ist gegen die es was habe ich natürlich noch nicht auf schwierig gekämpft aber scheint mir genauso stark wie vorher zu sein eigentlich haben wir ja auch noch oh. Ja, kann jetzt noch ein bisschen dauern gegen die viecher glaube ich oh. oh. etwa schwören armut sehr blöde war keine ATV mehr haben ich glaube wenn derjenige der die es war beschwört stirbt dann wird der finale angriff eingesetzt meine ich habe gesehen wie das passiert ist ich habe das sogar schon im links hier passiert ein projekt also nicht überlegt mal kurz ein paar sekunden damit ich den ja machen kann da weil ich das wird ja wohl abziehen oder glück ich hab, da bin ich voll mit reingerannt reingerollt er dauert lange bis der schatten einsetzt aber oh komm mal her und damit glaubt nicht verrückt während seiner limit attacke schon fast so aussah gott kein Problem. macht nach ich zähle auf dich hier kommt genau, perfekt ich habe gerade dings eingesetzt die äh, fähigkeit die Barrett mehr verteidigung gibt Boah, gar nichts abgezogen. während die schockanfällig ist, cool. Das nennt so eine Überlimit. Das ist eine Überlimit. Moment, er macht doch für sie Schaden. Nein. Mein Gott wird aber wieder lange dauern, die an als die Siegene. Ah, zum... Diesen hat schon wieder passiert. Oh, und diese die ganze Zeit schockanfällig. Wow, oh, was ist das denn? Mal Pause. Oh mein Gott war weg oh mein gott jetzt macht er wird geschockt genau das meinte ich. Ah, jetzt noch vier es besiegen wenn ich gleich jetzt schon wieder barmut bekämpfen muss ne? okay du bist einfach ich habe schon bekämpft ähm, im simulator was voll einfach hier FP zu sammeln. So, ein bisschen Kampf. Aha. Das beschwert irgendwelche Leute, ne? oh Nein, keine Tomboys bitte habe ich da bock aber so wird hier ist noch nicht mal annähernd so nervig aber das reicht nicht ne? habe ich schon mal ausprobiert okay. äh. ja ich habe keine atb so einmal hoch was? Ein ich glaube da sorgt für der hält ein bisschen mehr aus ist weg mehr da nein okay glaube ich jedenfalls schießt in den hintern dann vielen anderen Stellen auch noch rein. Das ist ein bisschen stärker als was ich links in bekämpft habe, ich bin im Modus. Eine story ist oh mein Gott. Ich sehe wie viel die immer aushalten, ne? Ich kann nichts machen. Hi. Oh, schon wieder Schock. Oh, mehr. Na, na, na, na, na, na, Der auf einmal ja, der Mungel hat auch eine Beschwörung manchmal. sauber aber die ganze Gruppe Reflex meistens War schon in meinen Kampf mit drin. Okay, oh, und da wird auch voll ewig dauern. Da kommt jetzt und oh, nee, Leviathan. der war nicht so schön zu bekämpfen. Da kann ich nicht einen auf das machen aus Final Fantasy 15. Einfach meine ganzen 13 Schwerter rausholen und auf den werfen. So Panzerfäuste. Das war episch. Da war eine epische dabei Final Fantasy 15 liegt so in der luft aber so eine krasse szene wie der luft mit den ganzen schwertern um sich herum fliegen wirft die alle auf einmal auf leviathan die explodieren wie so atombomben wer okay, da wird nerviger. ja. noch das könnte irgendwie die meisten Leute ja fast von allen Final Fans irgendwie fertig machen. Ey. War schon irgendwie Dragon Ball Z Niveau, was die ja sich geliefert haben in den letzten Kämpfen. Du absorbierst nicht. Nee, du bist leicht resistent gegen Eis ich jetzt hier nicht meine Eis auch einsetzen? Fehlt denn dann noch? In die Fresse! Gott, was? Was? Hier? Äh, heiliger Magiegeist! Oh mich immer da raushauen erstmal so, rückenflosse nein ich wollte doch nicht so schwer wie ich ihn in erinnerung habe sagte er und gleich kriegt er voll auf ja, ich meine am ende ist er die ganze zeit nur da am rumfliegen ne? ich mich recht erinnere damit sie aktiv kriegt funktioniert sogar ja, jetzt macht er diesen move genau wie ja, lange reicht ein ding ablässt ne? Deine ultimate hier ist noch recht chillig so weiter leviathan direkt das Dings kommt näher ah. Ah, noch getroffen wird so klaut ist jetzt ja voll nutzlos weil er ihn nicht trifft so wirkungslos wirkungslos ich gebe dir wirkungslos übrigens so, dein angriff aber auch nicht von dem nicht so gut als das da knapp dass man nach dem angst hier so nachladen kann, um das zu verkürzen. Oh, der ist geschockt. Gar nicht gemerkt. Okay, der Kampf war einfacher als der gegen schieber Was kommt denn jetzt noch? Äh, wer ist noch übrig? Bahamut von fünf. Und wer kommt denn danach noch? Okay, was kommt denn danach? Oh, das ist nicht gut. Das ist stumm. Also ungefähr haben wir ja raus, wie der Kampf funktioniert. Ne? Glück haben, kriegen wir ihn wieder down, bevor er seine Dings hier einsetzt. Oh. Wir gehen nicht auf sie die ganze Zeit. Übernimm du. Wenn ich Glück habe, dann. Hey. Doch. Also wieder. Ja, sieht gut aus glaube ich. da kommt danach noch. Wenn jetzt schon Barmut kommt. Magischer Diener, oh aber ah, ich habe gesehen, wie die auf mich zugekommen sind. Einiger äh, magiekreis ja, also nicht ein bisschen mehr kontern. Der Flair hat da kann ich bestimmt nicht kontern. Ach, ich bin schon wieder stummen aber da die ist auch noch aber das mit beton Geht den an, ich voll nervig ey. Oh, und der setzt natürlich wieder bricht ah. oh, den ab oder so nee, sieht nicht gut aus no, ich habe kein erzengel mit ihr Okay, ist gut. Einer ja, von euch Barriere. Ich glaube, er ich brauchen. Gegen Mega-Flair. Oh mein Gott. Nein, ich auf mich schon wieder. Oh Gott, der Backhack. Ähm du eigentlich ja du bist im mond bisschen essbar natürlich bist du immun ich eigentlich ich bin gerade frisch zu ihm gewechselt ja, wenn gerne schock kriegen ich glaube dann geht sein counter wieder auf null das war beim letzten mal passiert Nein, nein, nein. Nein. Okay. Damit <hums> sollte ah. Nicht frecken Barrett. Aber die Chance muss Diesmal nicht, doch ich glaube, nicht dass den. Das rechtzeitig ja jedoch wird nichts, glaube ich nicht. Da wir sollten Barriere einsetzen, wenn man halt überhaupt haben. Ich glaube, wir sind tot. Wenn er sein Mega-Fleisch obwohl Barrett überlebt hat, wird hat dann beim letzten Mal auch überlebt. Hat. Ähm, hi warum ist Iphred jetzt auch noch hier N nein okay das erschwert die sache ein bisschen warum kann der ja okay ist könig der es war aber trotzdem es ist ein bisschen unschön bist du nee. ich die ganze zeit schon nach Das auf noch barmutlos. Ah ah, ah, ah, ah, Aber der wird hier sehr nerviger machen, ey. Aber der ist im ding sehr sagt sag mir das doch. Ich wollte schon sagen, den Angriff kann man da ausweichen. aber oh Gott, oh Gott. mir geht ja gar zu viel ab. Hey, ich habe eine Idee. sehen des Planeten, habt ihr hat schon gesehen? Er macht uns immun gegen physische Angriffe. Ich hoffe, was funktioniert dagegen? Ich weiß ja nicht, wie lange er hält, aber das wird ganz bestimmt nicht die Ultimate von dem abhalten. Glaube ich nicht da jetzt immer schon wieder Schaden sehr kurz angehalten okay jetzt, jetzt mal der wille ein ich tue schon mal jetzt mit gar einsetzen oh gott hoffentlich überleben wir das müssen wir den ganzen kack hier noch mal machen ah oh Gott Gott, ja, okay, Die Wirkungslos. ist los. Du bist immer noch im Moon dagegen. Warte mal, gib mir mal den ganzen, ein paar Dinger hier. Danke. Barry lebt immer noch. Oh Gott. So, ich glaube ich gehe mal auf Ifrit los ich oh. will schock anfällig ja glaube ich dir für ich auf den losgehen sollen so, mach mal schock aber du hast fast kein gar keine AP. Ich habe so voll viel eben letzter oder oh, das ist eine fähigkeit die hin und wieder mal passieren kann oh, mein gott ehrlich äh. Danach kommt noch ein Kampf, Oh, verreckt. So. den schon mal erledigt. Chakra. Oh mein Gott, auf mich abzubrechen. Oh gott So, irgendwie haben wir halt überlebt. Jetzt alles noch ändern das fängt aber wieder von neu an mit seinen counter und sehr gut ah, schock anfällig. komm her ah, so knapp Ach, was klaut ah. Okay, äh, ich habe mich mal so. Und ich sagt boah, Junge, lass mich doch mal hier erstmal chillen für eine Sekunde. Jetzt Katastrophe. Einmal fahren mal Weiter einmal uns nochmal hoch und in den nächsten Kampf hier reingehen. Immer hat sein wird. Oh. oh mein Gott! so Was kann jetzt dennoch noch schlimmer sein als Hi. Oh Gott, das? Hi, Gott, was ist das? Wahrscheinlich der ultimative Boss oder so, ne? Ja, Prototyp da unten ein Schlag kaputt. Ne? Macht dann schon mal keinen Schaden. So, da will ich mir aber kurz mal angucken. Ja, und dieses riesige da wurde eingestellt, als sie gefährlich acht wurde. Shatliff für die Forschung hat. als Wirksam, Blitz, sehr gut. So, mal den hier. Der hat auch irgendwie so ein one shot wer der hat auch so eine elektroattacke die mich one shot okay, das ist machbar glaube ich diesen klatsche jetzt beeindruckt er mich nicht so irgendwie trifft er uns nicht der haut jetzt gleich noch rein paar auf ne? Ja, wenn der uns drift dann haut, wahrscheinlich voll rein, ne? So, ich mache aber erstmal hier. Du sollst schon vielleicht danach. Oh, der Sache noch nicht. Ey. Das ist noch zu einfach bisher. So ausreichend Schritt gemacht. Okay, der macht schon Schaden, aber ja, okay, Barriere ist klar. Er hat die ganze Zeit Barriere. Braucht er letztens ja gegen Barmut. Ich weiß nicht, was dieser Quetschkrebs ist, aber ich will da von fern bleiben gibt jetzt schon gas habe ich so weit entfernt ist cloud wenn deine hilfe gebrauchen da muss der magie kreis magie kreis magie kreis, magie kreis wo ist er da obwohl Was hat? Und Cloud, du machst mal Regen auf uns alle. Ja, weißt du nie. So Blitz. Rechter Arm. Arm. Das ist doch Wein. Ja, das war doch Wein. Ja, ich dem Ding Zimmer da raus. Oh Gott, der geht jetzt voll Den rein. Ja, okay, wenn er damit trifft, macht schon Schaden, aber ich jetzt nicht so. so her. ja noch einfacher also ich will ja nichts sagen aber jetzt verdammt einfach aber einfach sagen das hat ja genau Fristart. das ist auch geil ich habe mir den finalen kampf bei einigen leuten angeguckt und können verschiedene charaktere im finalen kampf beteiligt sein also müssen nicht unbedingt dingen sein hier ja, so wie bei mir tiefer und Barrett. also kann auch er ist dabei sein und so ich glaube je nachdem was man für entscheidungen getroffen hat im spiel ich war das sogar in einer szene taucht er ist so mittendrin auf cloud so hey pass auf und äh, Oh nein. Ich kann den festhalten. Oh nein, ich habe sehr Ich habe so flashback von so einem anderen Boss. der heilt sich hoch von der. Da ja, es doch nicht. ist da? Passiert noch irgendwas krasses? Warte, nicht ein Bein aber kaputt machen, Dann das stimmt los. Oder ich mache dich kaputt. und Gewonnen, okay. Da war ja voll das war einfach. Jetzt weiß nicht, was die letzte Feindtechnik ist. Vom, vom Morbo ja, super. Hey muss ich ja noch mal gegen hat wie kämpfen. Er ist auch voll kacke. Das ist dann die letzte Trophäe, die mir fehlt. Ich verlange die die Plattprophäe. So mitten auf dem war King Kingdom Hearts 3, aber komme ich wohl nicht dazu. Ja, was ich sagen wollte, wenn Ares irgendwie im Kampf auftaucht. Ich glaub, so, pass Arbeit. auf. Wir konnten Und so ich Rechte, ich die wir geschlummert haben, vollständig freisetzen. Damit hat meine Forschungsarbeit ihren Abschluss gefunden. Nun kann ich dir endlich die ganze Wahrheit erzählen. Ich bin sehr Ich bin ein Cyborg, der erschaffen wurde, um Professor Hojos Forschung zu unterstützen. Man hat mich zwar mit fortschrittlichen Fähigkeiten versehen, Gleichzeitig aber auch so programmiert, dass ich nicht gegen Hojos Willen agieren kann. Doch in dem Augenblick, als ich dich traf, hatte ich eine Idee, wie ich mich aus dieser Lage befreien kann. Dass ich eigenständig an jemandem mit solchem Potenzial wie dir forsche, verstößt nicht gegen Hojos Willen. Also habe ich mich entschlossen, dich für meine Zwecke einzuspannen. Mit jedem deiner Siege in den Simulatoren habe ich einen Patch erstellt und bei mir eingespielt und mich so verbessert. Mein Ziel war es, mich am Ende aller Forschungen von Professor Hojo befreien zu können. Verstehe. Ich bin dir unendlich dankbar für alles. Dank dir, so fühle ich, werde ich endlich ich selbst sein können. Und? Was hast du nun vor? Das weiß ich nicht. <lacht> ich kenne weder mich noch die Zukunft. okay etwas nicht zu wissen kann großartig sein okay ja also wir fertig ne? so was ich sagen wollte also wenn er ist irgendwie auftaucht und klaut, ist so hey, pass auf ich übernehme das nicht so nein ich helfe dir ich muss auch aufpassen <lacht> auf englisch natürlich ne? und die an so weil baut him screw him <lacht> oder irgendwie so hat screw this guy weil <lacht> ich glaube das war voll falsch egal was about him screw this guy oder irgendwie so was sagt <lacht> scheiß auf den typen machen wir den völlig so sowas richtig geil ist und der Thumbnail davon ist irgendwie weiß nicht so jemand <lacht> die szene wo er ist jemanden mit so einem stuhl irgendwie weggehauen hat hier von don corneos leuten weil da sehr viel steht stand äh, anstatt irgendwie so ein random typ irgend kurz davor, ist irgendwie an Überzuziehen. Ja, wenn ich ein bisschen doof, die Feinde ist, habe ich das überhaupt ausgerüstet gehabt? Ja, hatte ich. Warum habe ich das nicht bekommen? Ah, dann muss ich die Platten jetzt noch mal extra holen. Aber das bekommt ihr nicht mehr mit. Das war es ehrlich gesagt mit diesem Projekt. Ne? Und ja, wieder ein Projekt komplett abgeschlossen. Und ja, weiß ich nicht. Ich meine, ist jetzt natürlich offensichtlich, das war wenn der zweite part rauskommt auch diesen spielen werden auf diesem kanal und ich hoffe ihr schaltet dann auch wieder ein weil mir hat das spiel spaß gemacht ich schätze mal der nächste part wird hoffentlich mich auch nicht enttäuschen Storytechnisch technisch sowieso nicht weil jetzt haben wir das, ich will jetzt schon sagen das langweilige zeug mit ist eigentlich interessant aber das ganze große zeug da kommt ja alles noch und ja würde ich sagen, wir warten jetzt so die zwei drei Jahre wahrscheinlich, in den das Spiel rauskommen wird und dann sehen wir uns wieder in Final Fantasy 7 mit Cloud und seinen Buddies und seinen Lady Buddies und ja, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe euch das, ich hoffe euch hat das Projekt gefallen. Wenn ein dann lasst bitte ein Like, ein Kommentar, das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder von ja, nächsten Folge im nächsten Projekt. Danke und Tschüss. Tschüss.